Hey Leute und Willkommen bei Marfly Gaming, das Spiel der Twin Twinsager, wir sind nur beim Banditenlager angekommen. Ja, dann fangen wir mal an. Nein, Moment, Moment, einen Moment. Ich muss doch gerade etwas tun. So, jetzt fangen wir an. Du bist da. Cedric küstert dir zu und gibt dir das Zeichen, hier rüber zu kommen. Das Banditenlager ist gleich da vorn. Was auch immer du tust, lass dich nicht erwischen. Cedric legt einen Finger auf die Lippen um dich daran zu erinnern still zu bleiben. So, mach leicht, ich habe hier einige Bomben vorbereitet. Teilen wir uns auf. Ich werde den Sprengstoff dort platzieren, während du die wichtigen Luftschiffkomponenten wiederholst. Okay, du hast die Aufgabe, die Banditen abzulenken. Nimm, das, nimm dies. Es sind ein paar Geheimwaffen darin. Die ich sorgfältig vorbereitet habe. Cedric gibt dir einen Rucksack, der voller Ziegelsteine zu sein scheint. So schwer wie er ist. Im Rucksack befindet sich eine Verbi Banditenverkleidung. Vergiss nicht, sie anzulegen, sobald du drin bist. Wir treffen uns hier wieder, wenn du fertig bist, damit ich den Sprengstoff platzieren kann, die ihre Kanonen und Waffen zerstört. Auf, ihre Weise, auf diese Weise können sie noch Luftschiffe höchstens noch im Stein bewerfen. Oh ja, sobald wir diese Banditen aufgemischt haben, solltest du dich reinschleichen und ihren amtür ausschalten. Was meinst du? Kein schlechter Plan, wenn ich das so sagen darf. Tietrik grins hinterhältig. Benutzen. Ich will doch nur meine scheiß Schuhe. Na da, endlich kann ich meine Schuhe nehmen. Ähm... So, und jetzt zieh ich mich mal wie ein Bandit an. Oh, das ist aber sexy. Ähm. Ich schaffe das echt eine Käferpuppe hin. So was jetzt? macht die erste Kiste haben wir schon mal ich hab auch einen anderen Trick auf Lara oh, oh, eine Juwelenschatte ja das denkt die natürlich ab die gierigen Banditen aber sind ja gar nicht mal so hässlich hier so was jetzt ja, los lauf Digga lauf Bruder Ein Haufen von Idioten ja. jetzt auf den Zelt des Anführers. Gib mir sicherheitshalber ein Manditenkostüm. Warum habe ich überhaupt so sein Kostüm? Warten wir. Ähm, hier ist er. Wer ist hier dick? Ähm, ja, okay. <lacht> achso ich glaube, er wurde halt dick genannt. Ich hätte mal das vorlesen was da in den Sprechblasen stand. Ich habe aber nicht dran gedacht in dem Moment. <lacht> das ist ehrlich ein wenig fett. <lacht> Leute, ich zieh mich einfach um kurz. Super, wir haben die wichtigsten Instrumente und Teile der Luftschiffe. Jetzt können wir zum umfassenden Gegenstand gegen diese Manditen ausholen. Oho, jetzt. jetzt wird Party gemacht. Tätig überprüft die wiedergewonnenen Luftschiffteile und Instrumente und übergibt sie den Lehrlingen zur Reparatur der Luftschiffe. Gut gemacht, Moffley. Du hast die Komponente wieder beschaffen. Jetzt können wir zum Gegenstand ausholen. Als ich mich ins Lager gestiegen habe, habe ich einige blutspringende Banditen gesehen, die verschiedenen Areale des Lagers bewachen. Du erledigst einige der Banditen, damit die sich, auf, damit die sich zerstreuen. Währenddessen bereite ich mich auf der Nordwestseite des Lagers ähm, auf die Spring Sündung des Sprengstoffs vor. Nachdem, wir, nachdem die Banditenwaffen zerstört wurden, wird der Banditenhauptmann sich einfach kampflos geschlagen geben. Das glaube ich aber nicht Ja, bekommen die mal kurz aufs Maul Oh shit, ich hab die fechten. Alter, die machen ja Damage, was geht denn hier? Warum mich ich so nah So, RIP Nervt mich nicht Shit, die machen echt etwas Damage Da benutzen wir hier mal die auto -Dings funktion Ab 40% nehme ich automatisch seinen Trank Lol, der will nicht mit mir kämpfen, okay Pfarrig. Ey, geh mir doch nicht auf die Eier, Mann. Kommt dann halt von hinten, macht Stress, Alter, was ist denn dein Problem? Die scheinen mich nicht anzugreifen von allein, oh doch. Ich seh nix, Mann. Die Kamera ist echt scheiße hier, dieser Dings. So, du bist die nächste, Alter. kann ich permanent meine ähm, skills ausführen ohne pause wenn ich sie richtig und müssen jetzt ganz hinlaufen alter wow du hast diese manditen aber schnell erledigt nach sei du warst mir wirklich eine große hilfe steht sie trinken sie dich voller Ehrfurcht an <lacht> Es ist alles bereit. Bereite dich darauf vor, den, Mariet den Banditenhauptmann ordentlich eins auf, auf die Mütze zu geben. Ich wollte gerade sagen, aufs Maul. <lacht> du siehst zu, wie sie sich vorsichtig den Sprengstoff vorbereitet. Okay, wenn du bereit bist, löse ich das Ding aus und jage alle ihre Waffen in die Luft. Dann sind wir so rein und zerlegst den Banditenhaupt dem Banditenhauptmann, was Schmerzen sind, Hilfe uns, Rache zu nehmen. Okay, dann mal los. Deck of Doom. The... Oh mein Gott, explodiert hey, jetzt alles. Egal, pass auf, Alter, du hast mich fast selbst weggesprengt, du Hund. Äh, ähm, reicht er mich jetzt an oder was? Ne, der tötet seine Menditen, was? Oh doch nicht, die greifen mich allein. Alter, ich kann nicht kämpfen. Hallo? Ach scheiße, ich drücke die falschen Tasten. Oh mein Gott. <lacht> Alter, das Scheiß Chatfenster blockiert mich. Oh mein Gott, Alter. Ich die Schaden bekommen, weil ich die falschen Tasten gelegt habe. Ah, den mach ich doch easy fertig. Was will er tun? Der ist mein unterlegen, der Hund. Ups, was der lebt noch? Alter. Hehe, <lacht> <lacht> <lacht> da haben wir den Baditen nicht richtig so aufs maul gegeben. Der lack auf Du. Du bist bald Dungeon verlassen. Das ist unglaublich, wie du den Banditenhauptmann besiegt hast. Marflai, du bist wahrlich ein Held. Okay, was wir. Angriff oder ja, eindeutig Angriff? vielleicht sieh mal dort drüben. waren einige Banditen davon. Sie haben ein paar Jubel mitgehen lassen und wollten damit flüchten. Cedric zeigt mit dem Finger geradeaus. Geh, geh und fangen sie. hole dann die Juwelenbeutel zurück, so mit denen sie entkommen wollten. Mein Gott. Los greif an. Peace Bruder. Löf den Peace meinte ich natürlich. Ey, was greift ihr denn an, Alter? Was ist der Stress. Ich hab meinen Dings gar nicht gerufen. Alter, mach ich die platt. Die kommen vom Feind Da ja, komm mal her. Ich kenne meinen ja Vater, Alter. Was mach ich denn? <lacht> oh, ich sollte auch mal einsammeln hier. Kann ich das vielleicht mal einsammeln? Eventuell? Scheinbar nicht. Ich möchte das einsammeln? Hallo? Ähm... Wieso kann ich die Dinger nicht einsammeln? Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Ach so! Hallo! Ähm. Ah, perfekt! Oh Mensch, das nervt mich doch nicht. Wieso kann ich hier nicht angreifen? Korrekt. Oh, der lebt noch. So, hier ist eine. Hat einfach kein Platten-Inventar. Die alle umsonst umgebracht. Ich habe einen Skillpunkt. ähm... da rein. ups... diese Juwelen haben sie wahrscheinlich unschuldigen Dorfbewohnern gestohlen. Wie erbärmlich. Cedric öffnet einer der Juwelenbeutel von den Mediten. Ich werde diese Dinge ihren rechtmäßigen Besitzers hochkommen lassen. Alter, meine Cousin ist so laut, Ich hat man das nicht. Ich glaube, sie werden sehr dankbar sein, wenn sie wenn sie sie sehen. Ja, das glaube ich auch. Diese Gruppe fliehender Banditen mal. die haben auf ihre Flucht einige Dinge fallen lassen. Bitte sammeln einige der wertvollen Sachen ein. Währenddessen sehe ich mal die Juwelen durch, die wir gerade erhalten haben. Da können wir sie den wichtigen Besitzern zurückgeben. Sobald wir alles wieder haben, können wir ihre Luft, die Luftschiffe reparieren. Sedek schreckt sich und nimmt einen alten und nimmt dann einen tiefen Atemzug. Was für alten, Alter. Mein Gott. Sammeln wir kurz die Scheiße ein. Ich hoffe, die Banditen gehen uns nicht auf die Eier. So, das haben wir dann hoch. Großartig, ich habe mich gerade noch mal kurz umgesehen. Sieht nicht so aus, als hätten wir etwas übersehen. Danke für all deine Hilfe. Gerne, Cousin. In Ordnung, ich werde zur Werkstatt zurückkehren. Ich repariere das Luftschiff und bringe euch danach zur Stadt. Cedric werft sich eine große Tasche über die Schulter. Du solltest mit Kamina sprechen. Kaum hat er zu Ende gesprochen, als Cedric sich bereits mit dem Sack auf der Schulter auf den Weg zur Luftwerkstatt macht. Ja, ich bin ja schon wach. Nachdem Cedric sich ein wenig entfernt hat, kommt Marisa plötzlich aus seinem Körper heraus und regt sich. Anscheinend konntet ihr die Räuber beseitigen. Jetzt können wir endlich weitergehen weitergehen nach draußen reisen. Macht leid, du wärst immer besser, lobt dich eine sichtlich erholte Marisa, während sie dich stolz ansieht. Du siehst Marisa frustriert an und beschließt, dich mit Camina zu treffen und loszuziehen. Jo, dann kümmert dich mal um Modelschiff, mein Freund. Endlich seid ihr zurück. Wie kann es gelaufen? Wie ist es gelaufen? Konntet ihr die Räuber ausschalten? Kommt, sie diese Wörter ausgesprochen steht? Kamina mit deinem sieht Kamina deinen Gesichtsausdruck, der ihre Frage beantwortet. Ich wusste gar nicht, dass diese mitkriegen Räuber kein Pro ich wusste, dass diese Räuber kein Problem für dich Marfly, für Marfly sein würden. Ich hätte gar nicht mitgehen brauchen. Ja, Cedric wird wohl ein wenig Zeit benötigen, das Luftschiff zu reparieren. Ich schlage vor, dass wir einfach weitergehen gehen und Osten gehen. vielleicht schnell, schnell, weiter geht's, weiter geht's, los, wir müssen diese Explosion auf den Grund gehen also nicht wörtlich aber ich fühle mich etwas seltsam auf siehst du diesen seltsamen vogel im wald auf aus egalen gründen sieht sind sie übel gelaunt sie greifen ständig leute an kamine hebt ihren stab an und wandelt damit die luft und will damit in der luft herum um den krass davon abzuhalten in ihrer nähe zu kommen ich sollte vorsichtig sein irgendwas ist in der luft ich kann es spüren vielleicht beeinflusst es die krass und sie sind deswegen so gereizt. Wir können nicht weitergehen, wenn wir, selbst, wenn wir ständig von seltsamen Flügeln angegriffen werden. Maflei, lass uns mal sehen, ob wir sie vertreiben und den Weg frei machen können. Sobald wir weiterkommen. So dass wir weiterkommen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, weiter gehen und außen zu gehen. So, das war's dann mit der heutigen, mit der letzten Folge von heute. Ihr kommt nun zur Endcard.